Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX. Äh, ihr fragt euch vielleicht, was ich hier machen. Ihr seht gerade, mein Zählbaden ist noch 20 Punkte entfernt. Das ist recht frustrierend, das ist so ein ganz kleiner Balken. Deswegen nehme ich euch heute mit kurz in die Riesenschlucht, wo wir schnell auf E5 zu einem Baum kommen müssen, oder? Eine coole Mission vielleicht. Ja, hier gibt es wieder viel. Ja, wir gehen kurz in die Riesenschlucht, das ist schnell gemacht. Ich keine Items. Äh, geldmäßig bin ich wieder bei etwa 20.000 oder so. Ich habe nochmal eine Einladung bekommen, aber ich glaube, die haben aus außerdem wieder verkauft. Ich muss mal gucken. Oder oh, ist es ein alter Spielstand? Mal gucken. Äh, ja, auf jeden Fall kurz E... Was war das? E5, ne? E5. Ja, oder habe ich so gleich gehabt. Ja, hallo Kekleon. Ciao Kekleon. Kurz alles mitnehmen. Levelmäßig bin ich aus irgendeinem Grund mega im Vorteil im Vergleich. Und partnermäßig habe ich echt einiges aufgeholt jetzt. Ich habe viele coole Missionen, viele Items bekommen. Und ich habe eine Kastanie in der Itembank. Das heißt wir können danach direkt in Menke ein Item geben. Aber ich wollte ganz kurz <köhnt> Sorry. mit euch zusammen das machen. viele Monster unterwegs für den schon Das ist echt cool. Da ist mein Nidorino. Ich habe keinen Apfel mitgenommen, natürlich. Ach, Pech gehabt. nicht ich eh genug. Was? Torino kann Nidoran? Scheiß. Das wäre cool gewesen. Na, Pech gehabt. Ach, verreckt doch. Danke. Und schließt es sogar. Nice. Ein Dodo habe ich nämlich noch gar nicht. Naja, ich bin auf äh, jeder für sich. Es <lacht> bringt vom Level her doch ein bisschen mehr noch. Ja, ich habe keinen Apfel. Ja. Yeah. Und es geht schneller für die Items. Jawoll. Hat sich direkt gelohnt für die Kumpel. Zwei neue Pokémon dabei. Ah, das ist ein Boss. Scheiße, ja, das wird schwer, schwerer. Aber ey, es gibt Ambidiffel, das heißt, wir haben Gen vier Pokémon drin. Mal so. Das sieht man gerade am Boss. Merke ich gerade mal so nebenbei noch. <lacht> okay, ich habe die Treppe gefunden, das heißt, wir gehen jetzt nur noch kurz auf Itemjagd. Und wir gehen weiter. Ich hab schon wie. so, ja klar. Ich dachte schon, das ist wieder es mit Apfel. Hey, das, das war ich gerade verwirrt. <lacht> Sorry. Scheinen noch Geheimnisse zu bergen. Hm. Riesenschlucht ist doch der Xardberg. Der hat noch Geheimnisse zu bergen? Hm. Ich hatte dasselbe schon auf dem Clearberg Und da bin ich rausgegangen. Ah ja, ich habe jetzt einen Ausdauerband für mich, dass sich mein Magen halb so schnell leert. Fand ich ganz nützlich. Aber Geheimnisse? Hm. Ich trinke mal kurz was nochmal, Entschuldigung. Und ein Level Up. Es scheint. Was für Geheimnisse. Ich, for, ich forsche mal weiter. Ich will jetzt wissen, was das für Geheimnisse ist. Entschuldigung. Ich habe einen Apfel. Ich kann Nidorino mitnehmen. Wenn ich schon Nidorino nicht retten kann, nehme ich wenigstens andere mit. Ich habe unterdessen sogar einen g bekommen. Das hat sich mir auch schon angeschlossen jetzt. Ah ja, der rennt ja immer zuerst zu den Hilfs-Pokémon. Das ist eigentlich ganz schlau, dass er immer zuerst zu denen rennt, dann. Hm. <lacht> Und die Fähigkeit von gekka mit echte Views ist teilweise recht lustig. Vom äh, vom Absol, der rennt einfach durch Wände durch. <lacht> es ist recht unterhaltsam. Ja, komm doch mit. Ah, ich kann nicht Auto laufen, der der liegt habe ich schon, aber ja, wir nehmen noch mit, ich brauche noch einen Kramo, nicht Kramo, äh, Kramchef. Die heißen alle zugleich. Äh, das ist Skarabonabe. Scaraborn. Ja, war der Feuergeist. Scaraborn habe ich schon. Der hat sich mir angeschlossen letztes Mal, dass ich hier war. Ich habe nur irgendwie vier Dungeons gemacht, Nach dem ersten Dungeon. Also nach der ersten Runde Mission hatte ich irgendwie Level äh 6000 Gold. Und danach jeden Tag irgendwie nochmal 4000 oder so. Es ging voran. Ist nicht effektiv, aber es juckt einfach keinen, weil es so viel Damage macht. Das ist doch schön. Das bringt so viel. <lacht> da hat er keine Affe da. Ach, ich finde das cool. Aber ich frage mich halt wirklich, was für Geheimnisse gemeint. Ist. Weil ich habe auch keine Einladung dabei, also das heißt, Secret Dungeons finden wir jetzt gerade nicht. Da hätte ich eigentlich einen mitnehmen sollen, wenn ich, wenn ich äh, schon wieder aufnehme. Egal. Machst du bitte... Danke. Overlay. So. 12. Ebenen hatte der hat schon, glaube ich, wenn ich hier richtig bin. Apfel, Apfel. Felsen. Oh Mann. Ich habe Genauigkeitsbrausen. Ah, ich bin zurückgeschreckt deswegen. Und auch die Attacke wird auf jeden Fall noch genauer. Auch wenn es schon immer ein Doppelhit ist. Kann es sein, dass ich die Geheimnisse vielleicht verpasse, wenn ich das so mache? Ja, wir werden es sehen. Jawohl, Ariados. Oben ist wieder ein Ambidiffl unterwegs. Vielleicht begegnen wir dem. Nein, der läuft in die andere Richtung. Okay. Seht ihr da? der flügt einfach doch alles durch, obwohl es nicht mal nötig ist. Einfach weil er schneller zum Gegner will. Ich finde das so geil. Ich weiß nicht wieso er das macht, aber naja. Oh ja, wir können jetzt gleich unsere Base, glaube ich, abschließen sogar mit dem neuen, mit der neuen Kastanie. Ja, komm halt noch mal nochmal mit, dann kommen halt nicht mit. Sorry, das andere war schneller als du. Nice. Der ist geschafft, meinen geckerbau zu killen. Und ich meine, wir sind ja nur komplett überlevelt, Gekabo. Alter. Diese Wege unten links, die äh, Absol-Grab, das sieht so geil aus. Okay, dann habe ich die, die Geheimnisse übersehen. In dem Fall. Also, Dodu, ja. Nein. Noch Tosca kann natürlich auch mehr kommen. Ja, natürlich. Nidorina, freue ich mich natürlich. Finde ich auch geil, dass im zweiten DLC von Pokémon Schwert jetzt die zwei angekündigt wurden. Ich gucke eigentlich nicht so viel Spoiler, aber ein Kumpel hat es mir gesagt. Ich jetzt nicht mehr. 300. Besser. Ja. Und das war's, und dann kriegen wir noch kurz ein bisschen EP und werden zum Goldrang. So, jetzt will ich von halt nicht mehr hören, dass wir scheiße sind, weil wir haben denselben Retter. So, tada. Ah, die Sammelbox wird nicht größer. Ah! Wir können 40 Aufträge mitnehmen immerhin. Genauigkeitsbrauch. 10, Genauigkeitsbrauch. The fuck. Ich ja, danke das Film kurz wieder die Statue von Pandemie mir richtig. Genau, dasselbe war letztes Mal mit Mobile. Ab morgen. Das letzte Mal war wirklich mit dem Silberern, glaube ich. Oder doch Silberern, glaube ich, kam Mobile. Bronze oder Silber? Das könnte auch Bronze gewesen sein, ehrlich gesagt. Weil ich habe den ein paar Mal in den Dungeon getroffen und ich glaube ab Silber habe ich nicht mehr gespielt. Ja, ja, ich weiß, wo es Kostanien gibt, danke. Ja, das Geheimnis habe ich jetzt nicht gefunden, leider. Das ist schade. Cool. Cool. Eine Kleinheim-Mission, die mir einen kleinen Stein bringt. Ja, okay, von mir aus. Machen wir die halt. Also, kurz noch zu... So sieht das ganze aus. Ist voll süß. Ich finde es wirklich toll. Ist zwar voll random, aber ich mag die Statuen. Also dann Mira brauche ich nicht mehr. Die einzige, die wirklich sich lohnt, ist die und eventuell die, aber ich kann alle annehmen, damit ich schön viel Schlussendlich kriege ich trotzdem mehr EP, wenn ich irgendwie 8 mache, es steht nur 2. Also von daher. So. Ja, ich habe jetzt 4 Abende gespielt, also 4 Rettungsmissionstage so. Und es kommt recht schnell was zusammen. Das ist echt cool. Die brauche ich nicht. Kleine Äpfel brauche ich auch nicht eigentlich, dann brauche ich keine 17. top habe ich immer alle verkauft jetzt. Marons nehme ich auch immer weg. Die brauche ich alle nicht. Und das war's. <lacht> Doch, ich habe zwei Einladungen. Cool. Ja, eben wie ihr seht, man kommt recht schnell in Geld hier. Oh. Ich will keine Info haben, lass mich in Ruhe. Ja, knapp 1000, ist okay. So, und dann gehen wir zu Knuddeluf. Ich habe letztes Mal einen Europe bekommen, glaube ich, vor zwei, also vor zwei Tagen In-Game. Äh, da konnte ich einen Europe mitnehmen. Und dann hatte ich das Eis Eisschollen Ufer nicht, um es zu rekrutieren. Das war ziemlich kacke. Ja, also ja kacke, ich habe einfach keinen Europe bekommen. Nein, nein, lass mich Ich mag dich immer noch nicht, du hast mir nicht getraut. Den Dialog kennen wir ja sogar schon und habt ihr jetzt eine geschälte Kastanie gebracht ja, oh eine Kastanie, war eine geschälte, gibts hier her, hier bitte, bla bla, hier habt ihr sie. Packen wir es an, was steht hier so rum, wir sind kacke, wir sind tof und so. Setzen die Menki nach dem PCR einer weiteren geschälten Kastanien die Renomie arbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten ihrem Ende. Ja, gut. Also, er ja, übrigens, das ist alles neu. Ich habe Wabel bekommen. Planas war dir dabei. Stolrak habe ich. Fritzelblitz nochmal. Das habe ich noch dabei. Äh, ah, die sind jetzt noch nur mal sortiert. Warte mal, das ist falsch. Aber ja, Wabel ist dabei. Nach halt. So. <lacht> Wo war ihr noch dabei? Bis etwa hier. Glotolotos glaube ich, mitten. Gief habe ich Kapils, Tusca, Sengor, Palim Palimpalim, Wablu. Visenio hat sich damit gemacht. Zwei Schnäppke habe ich geholt. Kikli habe ich gefunden. Äh, das war eines mit leerem Magen. Und dann die hier halt. Voll cool eigentlich. Äh, ja, ich wollte zu Absol. Absol ist im Finsterkamm. Mit zwei nebeler Also, wir verstärken mal mit einer Cetrubeere. Die gibt 5kp. Joaha, nochmal reinkommen. Eisnes Steffens. Ich booste mich selber des Todes. Ich bin schließlich der Boss, ne? Okay, das bringt bei mir jetzt. Ich mag die Musik, die hier spielt. Ich habe 60 Initiative. Oh mein Gott. Ich muss immer warten, bis der Kreis kommt. 60, 51, 52. Das heißt, ich gebe dem noch eine. Ich gebe dem beide, komm. So. Und jetzt. Du triffst einfach zu wenig. Den muss ich unbedingt boosten, bevor wir in den Wald gehen nochmal. Ist schon heftig, wie viel Genauigkeit ich rausholen kann damit jetzt. Ich mache den jetzt einfach voll, wenn ich. Der kann nicht höher gehen. Okay. Feuersturm. Du musst genauer werden. Alter, 12 Regenbogengummis. Natürlich. Friss alle. Von mir aus. Nee, ich gebe nachher noch ein paar gekka weil ich eine neue Fähigkeit will. Ich weiß, dass es nur random ist bei denen, aber vielleicht kriegt er ja was. <lacht> War einmal. Nein, wir behalten den Wegebau. Irgendwie ist sehr lustig. Immer noch. Vor allem NPC abuse den so eklig. Das ist eigentlich schon cool. Also, los! Schneller! Ich bin schon am Spam, wie blöde. Das Spiel nimmt dich recht raus aus dem Tempo. So. Tada. Gehen wir nochmal zum Tumultwald. Die mitnehmen. Ja, mein Ausdauerband habe ich. Ich habe noch Geld dabei. Jeweils drei mitnehmen. Ein Fliehorp-Sicherheitshalber. Und eine Einladung. Ich nehme beide mit. Platz habe ich ja, 48. <lacht> das sind sechs volle Taschen und ich fühle die trotzdem immer so schnell. Äh, jetzt muss ich wieder auf in ein Team umstellen, weil ich bin jetzt bis jetzt auf äh, Ego-Trip. Wegen Leveln, aber jetzt wo ich High-Level spiele, äh, sollte ich das vielleicht wieder sein lassen. Wobei ich damit vielleicht Pokémon rekrutieren könnte. weil mir Gek, aber nicht alle wegtötet. Wäre vielleicht ganz cool. Das wäre ja zu schlimm. Ah ja, das sieht ja gar nicht so weit. <lacht> Was er nicht zieht, wird nicht abgeknallt. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich schieße ja schon mal ins Blaue, wenn ich auf der Map oder so sehe, dass da ein Gegner steht. Der ist verwirrt einfach so, Stirb! Du machst kein Windding. Ich brauche eine Kastanie. Ich hoffe, hier ist eine Kastanie, sonst habe ich den Dungeon nur sonst gemacht. Unten rechts ist ein und shop Nein, nein, nein. Das ist ein Monsterraum. Nice! Okay, Clown shops sind schön aufgeräumt. Siebenes das, das Problem. Da unten liegt eine ähm, ich gehe mal ein bisschen raus, dass die uns alle nachkommen müssen und dann besiege ich die Stück für Stück, ist glaube ich einfacher. Oh fuck, der snipt uns. Äh, knoch mal ran! Jo, genau! Ja, komm mal mit, Roselia, ja, guck mal wie lange du überlebst hier drin. Ach, Rosé, nein, du kriegst kein Item von mir jetzt. Okay, von hinten kommt nochmal ein Vieh, toll. Nice, das haut einfach mal alle. Nein, okay, ich bin eh tot, von daher, jawohl. Alter, wie schön das aufräumt, voll geil. Also, ich kriege einfach keinen KP. Cool, ich kriege genau auf Spezialverteidigung und inne deinen Plus und sonst auf nix. Toll. Ja, okay. Plan das habe ich schon, aber ist okay, komm du mal kurz mit. Seht ihr, Absol drückt sich einfach durch die. Ba okay, jetzt ist er verwirrt, das erklärt einiges, aber. Er drückt sich immer einfach durch die Wind. Äh, durch die Wand. Psst, macht da wieder Klingensturm. Fuck mal leid. Ich bin paralysiert, ich kann nichts machen. Der andere ist verwirrt. Danke. Wir haben den Monsterraum besiegt. Kannst du aufhören mit der dramatischen Musik? Wie lange bin ich denn paralysiert? Verdammt, was habe ich mitgenommen? Kraftbandana. Nice. Ja, okay. Nein, ich will... Ja, das ist ein bisschen hektisch gerade hier drin gewesen. Ich hasse das viel. Ja, jetzt willst du natürlich nicht mitkommen, ne? Zwei Kastanien, geil! Ja gut, jetzt ist er auch wach, danke Jetzt muss ich nur noch die Treppe finden Wir haben zwei Kastanien, das heißt, einen verkaufe ich für 100 oder ich nehme sie zum Essen Da bin ich uns klingend stumm, Das ist uncool, den will ich nicht Nein, der Attacke ist ja wirklich gut. Aber eben sie ist leider gut gegen mich. Weil sie verdammt stark ist. So, und jetzt können wir, glaube ich, beenden. Guten Morgen, bla bla. Hier gibt's Kastanien. Ich habe ja zwei. Ah, mein, Gag mein Gott, gekka mal. Ja, von mir aus. Wenn ich Platz habe, nehme ich alle mit. Weil manchmal muss ich auch ein bisschen Schwächere trainieren. Habt ihr jetzt Kastanien gebracht? Wir wollen eine Geschälte. Ja, hier bitte. Mhm. Und so. Jetzt das heißt nicht mehr Merkmal. Ja. Und endlich war die Basis fertig. Halleluja! Endlich, endlich ist der Tag gekommen. Ah, die endlich ist es vollbracht. Die Basis von Team Starblast. Wow, total cool! Fast schon zu cool, um wahr zu sein. Und die Ähnlichkeit des, das, die, und die Ähnlichkeit des Designs mit dir setzt im Ganzen das auf. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Genau. Ich, ich danke euch allen. Ja, Mal, ich möchte was fragen. Jetzt, wo die Retro Basis fertig ist, behält es dann, dass wir keine gestellten Kastanien mehr kriegen? Ich stelle vielleicht Fragen, das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss er jetzt nicht mehr da auf der Basis herumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Manki. Massenraserei! Ah, ich habe hier noch eine Kastanie flachpfeifen. Was ist denn jetzt kaputt? Hey, tick ihr noch ganz sauber, hört auf damit! Mit feindlichen Kräften gelang es, die wild gewordenen Menki zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach dem Erhalt weiterer kastanier mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein versöhnliches Ende nahm. Hätte ich das gewusst, wäre ich in das Dorf gegangen. Hm. Na gut. Morgen, Adi. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags Tagsüber. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Irgendwie sieht sie voll bedrohlich aus mit so einem Schäden. Hängen wir uns heute wieder richtig rein in unsere Arbeit, das Retterteam. das Pilipper. Fuck, das heißt, ich habe gestern den Bonus von Snowball, die Cut verpasst und alles. Mann. Ja, okay, Pinsie brauche ich nicht, aber ist eine gute Mission. Was war das? Finde Lapras? Wait a second. War das zwar nicht auf dem Clearberg, oder? Nee. Lapis würde da. Ah, finde Scarabon. Ja, Lapis würde. Ich habe jetzt Lapras irgendwo gelesen. Deswegen. Klingt gut. Jo. Jo. Jo. Nix Gescheites. F-Mission. Äh. Fuck that. Ich weiß nicht, F-Missions sind gut, wenn ich so Low-Level spielen will, später dann im Spiel oben noch äh, zu leveln. Für den Living, aber naja. Ja, ich würde gerne alles abheben, wie immer. Je. Yeah. Ich verkaufe jetzt nicht mehr jeden Tag Items, ich mache es so. Ich lager alles, außer das Band und das Kraftbandana, das habe ich vergessen. Aber das erhöht Angriff und Geckobo braucht Spezialangriff, das heißt, ich würde das Band eher für Absol brauchen. Und ich verkaufe jetzt die Items nur noch zwischen den Folgen. Ich hole nur jedes, jeden Tag kurzes Geld ab für den täglichen Bonus. Und dann lege ich alles auf die Bank und zwischen den Folgen mache ich dann Item Management mal. Sasuke? Klingt gut, ne? Cool, und somit haben wir unsere eigene Basis heute erreicht. Sieht schon geil aus. Süß mit dem kleinen Feld hier draußen. Ich kann hinten durchrennen. Und hier ist mein Briefkasten. Äh, ich habe ganz viel Zeitung gelesen, die ihr nicht mitbekommen habt, aber ja, Eine süße Zeitung war dabei, ich glaube das war... Den finde ich voll süß. <lacht> ich überfliege die kurz, wenn ich sie lese, aber ich finde den voll süß. Ist So mein Favorite. Ja gut, dann beende ich mal die Folge, oder? Ja, eigentlich schon. Ich muss jetzt eh noch minimum einen Tag kurz Mission machen. Das heißt, ich renne einmal kurz den Clearberg hoch und dann am nächsten Tag ist, glaube ich, ein Event. Dann würde ich beenden und mit euch weitermachen. Aber ich mache einmal kurz den Clearback durch, ich mache die Mission und dann sehen wir das nächste Mal wieder. Mein Name ist Auton, alles Puppen mit Zucker, Cheerio und danke fürs Zuschauen.